Ist der Emil religiös? Der Emil ist zutiefst gläubig. Er wird nie den Glauben an die Menschheit verlieren. Hallo, wir schreiben jetzt das Jahr 2023. Rückum's drauf, das ist schon seit ein paar Monaten so. Du kannst dann wirklich auch eine gute Einleitung vermiesen, was? Na, ja, wenn du so zu anfangst kann das ja nichts werden. Also, wir schreiben das Jahr 2023 und ich muss mich ernsthaft noch immer mit diesen Märchenerzählern auseinandersetzen. Ähm, ja, welche meinst du jetzt genau? Naja, die, die behaupten, den Weg ins Himmelreich zu kennen und dafür an der fest Maut kassieren wollen. Ja, das war aber schon immer so. Falsch! Das ist noch immer so. Immer noch diese Steuererleichterungen, immer noch diese eigene Gerichtsbarkeit und immer noch diese Mitsprache in öffentlichen Bereichen, was dir eigentlich gar nichts angeht. Wir haben ja eh die Trennung von Kirche und Staat. Ja, Schnecken! Und jeder soll glauben, an was er will. Ja, privat. Und an welchen Gott auch immer? Am meisten glauben ja eh an den Gleichen. Wie meinst du das? Na ja, Islam, Judentum, Christentum ist immer der gleiche Gott. Aha. Ja, und wenn es eh immer das Gleiche ist, was ist dann der Unterschied? Jesus und die Beterei. Das schaut zum Beispiel im Islam so aus. Gott, Gott, ist, ist, groß, Gott ist groß, Gott ist groß und, groß und allmächtig. Ich. Und im Islam ist Jesus auch nicht der Sohn Gottes, sondern nur ein Prophet, aber schon ein wichtiger. Ja, aber dass Jesus der Sohn Gottes ist, glauben ja jetzt die Juden auch nicht. Warum genau hauen sie den dann da unten nochmal gegenseitig in Schelle? Nein, im Judentum ist Jesus gar nichts. Nicht der Sohn Gottes, auch kein Prophet, maximaler Durchknallter Rabi. Rabbi. Und die Beterei schaut dort so aus. Gott, Gott ist groß. Gott ist groß und allmächtig. Also sind die Christen die Einzigen, die glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Genau, also das volle Programm gestorben, am dritten Tage auferstanden, in den Himmel gefahren worden, der Seite seines Vaters sitzt. Deshalb schaut auch die Beterei dort so aus. Gott ist groß, Gott ist groß und allmächtig. Also könnte man sagen, die einen beten den Boden an, die nächsten die Wand und die dritten die Decken. Und die soll ich ernst nehmen? Und wie gesagt, Nochmal, 2023. Wir waren am Mond, das Genom ist schon seit geraumer Zeit entschlüsselt und sogar ein Auto haben wir inzwischen ins Weltall geschossen. Aber der Gottesbeweis fehlt noch. Ja, dann wird's auch nie geben. Es ist ja schon lang bewiesen, dass da nichts ist. Ja eh, aber du weißt eh, wie das mit dem Glauben ist. Beweise, die das eigene Weltbild nicht stützen, müssen zwangsläufig falsch sein. Frag diese Flat die können sich da aus. Ah ja. Die lustigen Fehl gibt's ja auch noch. Nicht nur die, und um die Erde ist eine Scheibe. Sicher. <lacht> toi, toi, toi. toi.